Hallo und herzlich willkommen zur Leipzig eSports News, diesmal im Januar. Ähm, diesmal zu Gast ist Keks, oder Sarah. Und wir wollen euch die ganzen Neuigkeiten, die jetzt über die Weihnachtsfeiertage ähm, bzw. über Tremek und so gekommen sind, äh, erzählen. Ist nicht so viel wie letztes Mal, aber ist so auf jeden Fall einiges. Und dann fangen wir schon an mit dem ersten Punkt. Und zwar kennt ihr vielleicht äh, der Max von Mentori. Das ist ja ein Startup-Unternehmen, das uns unterstützt und uns hilft halt Sponsoren und so weiter. Äh. Zu holen oder ranzuholen. Deswegen ähm, und dieser Vertrag, den wir für ein Jahr geschlossen haben letztes Jahr, ähm, fällt jetzt aus und den wollen wir verlängern. Und die haben wir zum Beispiel oder durch durch, den, äh, durch haben wir zum Beispiel diesen ISO -Monitor Preiserlass bekommen, wo wir das Bild von Neumi schon getwittert haben und so weiter, dass wir halt jetzt die Monitor haben und diesen, ja, diesen Preiserlass haben wir zum Beispiel durch E-Mail bekommen. Also bringt auf jeden Fall was und hilft uns und ja, es war auf jeden Fall verlängern und das wird auch so gemacht. Dann, genau, twitch anleuerungen haben wir noch. Ähm, weil wir jetzt schon 25 Subscriber haben, haben wir aktuell äh, vier äh, hauseigene Emotes. Das heißt einmal unsere Bierfee, dann unser Plus-Q und unser Logo und natürlich unser Ben-Emote. Ähm, <lacht> Außerdem sind wir ähm, Mitglied im Twitch-Team der Deutschen E-Sports-Vereinigung, wo neben uns dann auch noch Magdeburg Esports, äh, die Uni Bayreuth ist da, glaube ich, auch mit drin, ähm, Izuka und ich glaube demnächst auch äh, Berlin Esports. Mhm. Die haben ja jetzt einen eigenen Twitch-Channel. Ähm, und äh, seit gestern, glaube ich, gibt es auch einen Twitch-B-Channel, äh, den ihr da, da <lacht> seht, ähm, mit dem äh, link twitch.tv slash leipzig eSports b. <lacht> und zwar ähm, ist der dafür da, wenn es im Streamplan ja. Überschneidungen gibt, wie zum Beispiel vor allem Sonntags, wenn unser UIG-Team spielt und gleichzeitig äh, Rocket Leagues ist oder ja, StarCraft. Klar, wo halt noch. Und äh, ja, den können auch alle followen, damit äh, ihr nichts verpasst. Okay. Dann Divisionsvorstellung. Ich glaube, das hatten wir in den News, glaube ich, schon mal. Wir stellen ja. jetzt zurzeit, ich glaube, jeden Donnerstag, außer jetzt gerade aufgrund der DreamHack, haben wir ausgesetzt, stellen wir Divisionen uns unseres Vereins vor, unter anderem Eventmanagement oder E-Sports Management. Die Division Twitch hat sich auch schon vorgestellt. Da seht ihr immer ein kurzes Video von dem Verantwortlichen, der dahinter steckt, der euch kurz erklärt, was die Division macht und warum das eigentlich so cool ist, dass ihr da mitmachen könnt. Und ja, ihr könnt euch dann da quasi in dem Forum post runter eintragen, wenn ihr da voll Bock habt mitzumachen und, und die uns, Leute halt unterstützen Genau, wollt. und die Leute damit unterstützen. Genau. Dann war natürlich ähm, letztes Wochenende, also vom 13. bis ja. 15. Ja. bis 16. das äh, Wochenende, ähm, war die Dreamhack, wo wir auch alle am Start waren, wie ihr wisst. Äh, wir waren da selbst da. Und da wollen wir uns allgemein nochmal an die, für die ganze Beteiligung bedanken bei den ganzen Aktionen, also bei dem äh, Flashmob zum Beispiel oder bei der Party oder auch bei allen anderen Sachen äh, mit dem Hashtag und so weiter. Also danke, dass wirklich so viele Leute dabei waren, auch so viele Leute mitgemacht haben und vor allem beim Flashmob, der war Hammer. Also war wirklich, ja. da waren echt so viele Leute da und wir haben auf jeden Fall <lacht> Aufsehen erregt damit. Das war auf jeden Fall lustig. Genau, schön auch vor der Streamerbühne da, haben sich auf jeden Fall sich viele gefragt, hm, was ist das denn, wer macht das denn? Die Fotos sind auch ganz lustig geworden. Ich glaube, es gibt sogar bei Facebook so. schon ein Video davon. Also ich glaube, Patrick hat ein Video hochgeladen. Genau, also hier sind schon mal ein paar Fotos und ja, allgemein bei den ganzen Tremac-Aktionen mit der Party dann auch, die super war. Ähm, hat uns auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr da alle dabei wart und ähm, ja, war super. Und genau. allgemeine die Tremac, ich glaube, muss ich ja selbst wissen, wie er sie fandet. Ich fand jetzt, ja, ich... Also ich fand es eigentlich ganz okay. War halt diese klein und war halt nicht so jetzt nicht so viel los, aber es ist, glaube ich, auch ganz schön, dass da keine Games kommen werden, ist halt immer noch eine LAN. Ja, und ähm, ja, nächstes Jahr, was sie wieder stattfinden, das steht ja schon fest. Und ja. mal sehen, was wir da, da dann machen. Dann das nächste noch sind die. Trikots? Genau, wie ihr vielleicht genau. an uns schon so halb seht, unsere neuen Trikots sind da und die sind ganz cool und ganz super und äh, wenn ihr euch jetzt denkt, geil, die habe ich auf der Dreamhack schon gesehen oder ihr findet sie jetzt in dem Video schon genial, dann ähm, gibt es einen Forenpost dazu, da könnt ihr ähm, gerne euch anmelden, sagen, was ihr für eine Größe wollt, was ihr draufstehen haben wollt. Und dann regelt unsere Herz allerliebste die nächste Bestellung, wo es für noch keinen Zeitpunkt, glaube ich, gibt, also keinen genauen. Aber wenn halt jetzt, weiß ich nicht, 20 Leute sagen, wir wollen jetzt unbedingt ein Trikot, dann geht das relativ fix. Aber ansonsten, ja, Genau. Trikot schon ziemlich fancy. Trikots sind super. Ja, und dann noch der letzte Punkt, gibt es nichts zum Zeigen weil das ist immer der Safe Internet-Day, auf den wir nochmal hinweisen wollen. Ähm, müsste glaube ich sogar einen Forumpost schon geben. Aber jedenfalls ist das halt äh, ein Workshop, der in der Stadtbibliothek fest, äh, stattfindet. Der ist schon ganz lange geplant, so gesehen. Ähm, und da wollen wir halt ähm, ja, eine Spielstation aufbauen mit Rocket League und allgemein ein bisschen erzählen, was denn überhaupt E-Sport ist. Und ja, das halte ich meine, es findet in Leipzig statt. Wir sind Leipzig e sports also eigentlich perfekt für uns. Und wir brauchen halt noch ein paar Helfer, die sich eventuell mit an den Stand da hinstellen und halt ein bisschen erzählen, was wir denn so machen was ja die Vereinsarbeit sind, warum sind wir ein Verein, bla bla bla, ist eigentlich das, was, was wir alle genau wissen und was wir ja jedes Mal machen. Und das wäre am 7.2. von 10 bis 19 Uhr. Und wenn ihr da auf jeden Fall Interesse habt, dann sagt Bescheid, dass wir das wissen. Ja. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon für, für Januar. Wie gesagt, also es äh, hat jetzt über die Weihnachtstage nicht so viel passiert, aber.. Ich denke nächsten, nächsten Monat ist schon wieder. Ja, ich denke, nächsten mehr. Monat ist es okay. Also die Vorstandssitzung zeige morgen, also am Samstag ist Pickepacke voll. Voll. Ja, also es wird auf jeden Fall wieder einiges auf uns zukommen. Und ja, bis dahin, sagen wir mal Tschüss und hoffentlich seht ihr uns beim nächsten Video dann wieder. Ciao.